Oh mein Gott. Kein power up ist hier. Oh mein Gott. Oh, jetzt wollen sie es wirklich wissen, glaube ich. Hier. die wollen sie es jetzt wirklich wissen. Oh Mann. Oh nein. Ja, ich seid ja lustig. Als ob ich jetzt hier alles sammeln. Äh, nee. Kann man bitte in der zweite Blaustern kommen? Ach, den habe ich doch wahrscheinlich eh schon verpasst. Oh Mann, Junge. Dieses Level fuckt einfach ab. Das letzte Level. Auch sehr. was sehr nervig. Dieses Level. Ja. Ist auch sehr nervig. Ich darf gleich wieder in die erste Welt zurückgehen. One-ups sammeln. Ich freue mich schon drauf. Nein, tu ich eigentlich nicht. Na! Ah. Das ist sehr viel schlimmer ja fast schlimmer als im Sonnenschein. Hey, warte Das war nicht gerade Zuckerschlecken, ja? Mann, komm, please. Oh, wir können fliegen. Außer ich verliere es jetzt, dann äh, wird verkackt. Achso, ich brauche das sogar jetzt. Oder? Wo ist der denn jetzt? Seine oh, Stern! Nein? Also, da habe ich jetzt den zweiten Stern gepackt. Ehrlich. Das finde ich jetzt scheiße. Wo ist er denn dann? Bruder! Hier? Nein, nein, da geht er runter. Hier? Was bist du überhaupt? cooper panzer cool. Okay, interessant. Oh, ich nehme schon 27 Minuten auf, insgesamt. Hilfe! muss alles runterkarten, das ist irgendwie noch Es tut mir leid dass diese folge auch so, so lange ist so wie letzte folge also nicht genau sagen wie oder ist es, vielleicht? es kann sein dass es genauso lange wie die letzte folge ist aber tut mir leid dafür ja äh, wo lang links oder rechts ich gehe mal rechts komm okay rechts ist nicht gut ich nehme aber schon mal den checkpoint mit muss ich den anderen bullshit nicht machen wow dein ernst Oh Mann. Oh Mann, das gibt's so doch ehrlich nicht. Ich darf das jetzt Level neu machen. Das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Weil ich glaube, das wird ja alles zu lang. Nein! Ich nehme da fucking eine halbe Stunde fast auf. Oh. So, wahrscheinlich ist das hier schon längst eine, die, die, die, die nächste Folge, die danach kam. Weil ich glaube nicht, dass ich euch das gebe. Also, dass ich das gebe. Deshalb. ich, das halt, ich mache das alles in, dem, in der nächsten Folge reinpacken. Tun, tun ja. Na ja, Hi Leute, kommt zu neuen Video? Oder also, <lacht> so. Komm. Ja, tut mir leid für den Katz da, aber. Ne. Was soll ich denn in den schweren Leveln? Das ist schon kacke so wo habe ich die alle verpasst das werden wir gleich sehen ja ich kann auch schon mal begrüßen willkommen zu einer neuen Folge von Sasi <lacht> wow nein nein nein nein noch nicht noch nicht nein nein nein nein ich noch nein nein nein nein nur noch nein nein nein nein nein Okay, ich hab mich eingestellt. Ja, okay. Äh, die hier sind schlimmer als ein Sunshine. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, rauf Oh Gott. Okay. Magik bringt eigentlich eh nichts. Boom, boom, boom, boom. Vor allem, ich darf das Level wahrscheinlich gleich nochmal machen, weil ich irgendwas übersehen habe. Wo ich mir sicher bin, dass ich alles geprüft habe. Aber okay. Och, Junge. Münzen! Ich sterbe für Münzen! Hilfe! Als ich jetzt gerade selbst gestorben bin, so extra oder so. Aber, ja. Trotzdem, ja. Seht ihr, das war so klar, dass es der dritte war. Dann darf ich nochmal in das Level gehen. Geil! Ich habe keinen Bock mehr, ja. Ich hole kurz 10 Stern, hole one-ups und dann mache ich erstmal eine Pause. Oh Mann, Waha Werde ich hier gefoltert machen. Ja. So uncool, ey. Oh mein Gott! Nein! Ich hab gewusst, hier gab es irgendwo was, aber ich wollte halt da nicht länger bleiben, weil ich dachte, sonst verreck ich und so. Oh man! Oh man! Komm, Cooper Mach ihn down! <lacht> Danke. Das gibt's doch echt nicht, Mann! Das ist doch... Oh. <lacht> Guten Morgen! Ja, nein, Spaß! Äh, Hi, Leute! Ja, jetzt nehmen wir noch circa 15 Minuten oder so auf. Es ist schon ein paar Tage her, vielleicht sogar eine Woche oder so. Und ich muss euch was gestehen, ich bin, äh, einmal Game Over gegangen. Äh, Screen in dem Level. Ja, ich hab's aufgenommen. Zum einen war mein Commentary da mega scheiße. Aus dem Grund, da das Level sehr, sehr verwirrend ist. Und da werden so Mechaniken gezeigt, die man gar nicht weiß, von denen man gar nicht wissen kann. Und ich musste extra ein Video nachgucken. Also halt suchen auf YouTube Leute, die das, Spiel, das Level gespielt haben, wie die da die drei Sterne bekommen haben. Und Ich dachte, man braucht unbedingt dieses Power-Up hier, um die Sachen zu bekommen, aber man wird schon merken, dass man spätestens beim zweiten da nicht mehr weiterkommt mit diesem Power-Up. So, was ich immer gemacht habe, am Anfang, hier, das habe ich geskippt, ja, gerade noch so geschafft, hier hochgesprungen und dann einfach hier auf der Seite gibt es den ersten Stern, Er wird schon als genommen, zählt auch immer, so, aber was, man nicht, was ich nicht wusste, dass weil da hinten, weil da so viele ähm, ne, so viele Bricks sind, da muss man einfach warten, dann kommen die hier wieder. Und hier dann braucht man das Power-Up, dann gibt es hier eine Brücke, dann kommt man hier weiter. Ich nehme jetzt auch mal das Power-Up. Du wirst schon, hier das Kabums football outfit hier. Dann geht es hier oben weiter. Ja, Checkpoint. Hier gibt es auch das Power-Up. So, und bei den beiden ist beides das gleiche. Die schießen beide in die gleiche Richtung und machen beide das gleiche. Ich habe mich hier sogar mal umgebracht. Einfach weil ich dachte, ja, beim anderen Schalter gäbe es irgendein Secret, aber... <lacht> Nein. So, wo der dritte ist, das weiß ich aber noch nicht. Denn ich, hab nur, nee, nur, nur, nur, äh, ich bin nur bis zum Boss gekommen und dann habe ich bald halt aufgehört. So, und hier dachte ich halt, man braucht dieses eine Flugpower, aber man hat ja gesehen, man kommt ja nicht mit dieser Plattform oder das Flugpower hoch. Was man machen muss, wie kommt man auf sowas? Bam! Sie zurückschießen! Äh, äh, hä? Ich meine, ist schon cool und so, dieses Feature und was weiß ich, aber ich meine, äh, wie kommt man darauf? Das, das, das, regt mich halt echt auf. Das ist der dritte? Warte, was? Äh. Ach so, das habe ich gar nicht gemerkt, da unten. Äh, das habe ich jetzt auf der einen voll vergessen, dass hier auch noch einer war. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall ihr merkt's ja, das Level ist so verdammt kurz und... Ich, ich bin kein Fan von dem Level, vielleicht merkt man's. So, ich werde auch mit euch hier spielen. habe jetzt keinen Bock zu cutten, das lohnt sich jetzt sowieso nicht. So, ich bin kurz gestorben, damit ich wieder schnell nach hinten komme, weil, ja, ja kein Bock zu warten. Okay, so, jetzt müssen wir da den Stern leider nochmal machen, aber der ist eigentlich voll einfach. Äh, einfach Schlafattacke, und dann wird man Oma schon treffen. So, auch die beiden. Komm, jetzt stirbt doch endlich mal. So, der sollte treffen. Ja, okay, so. Und dann, da oben ist schon das Ende. Hier, hier, hier oben geht schon der Bosskampf los. So, wer der Bosskampf ist, das weiß ich noch nicht. Aber bestimmt nicht wieder dieser dieses Garados. Okay, auf, was auch was Garados ist. Das Gar ist? Whee! Und es ist.. Es ist auch nichts! Ja, komm, sei leise, Onix. Oh ja, dein Bruder Agar, das ist gestorben, jetzt kommt Onix. Oh Und, äh, ich glaube, da unten stirbt man, wenn wir einfach hier in, in, das, in, die, in das Gras reingeht. Oh, bin ich dumm. Sorry, Leute. Aber ich glaube, man kann ja unten, wird hier unten sterben, wenn man da ins Gras reingeht. Aber, weiß ich nicht. Ich will es nicht ausprobieren. So, was macht er? Ah, noch wieder. Die, die kann ich nicht killen! <lacht> hm? Ja, ich kann, ich kann ihn nicht killen! Ich brauche das Power-Up, sonst kann ich den nicht killen, Mann. Oh Mann, ehrlich jetzt? Bisher 4b, das schlechteste Level im Spiel. So, und wie der Bosskampf funktioniert, habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, der funktioniert einfach genau wie die anderen, sieht nur halt komisch aus, sage ich mal. Aber warum schwimmt der im Gras? Und können wir nicht erzählen, dass das kein kein, äh, kein Gras ist oder kein Baum, keine Blätter da vom Baum, Baum genau Baum. Wir sind ja auf einem riesengroßen Baum drauf oder nicht? Na naja, egal. So, oh Der Level war ziemlich scheiße. Was hast du so zu bieten? So ist die Gegner wieder. Oh, oh mein Gott, habe ich das gerade wirklich gemacht? Ist das gerade wirklich passiert? Oh mein Gott. So, okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, wow. Okay, so was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was machst du, hä? Oh, jetzt kann ich ihn angreifen, oder? Bam! ich? Yes! Getroffen! Ja, komm! Hä? Hä? Ich, ich check gerade wirklich den Bosskampf nicht. Tut mir leid, dass ich gerade wirklich sehr, sehr komisch bin, aber ich check den Bosskampf nicht! Was macht er? Ach, die Gegner schon wieder, die nerven doch. Kommt mal alle hier zur Seite. Oder killt euch gegenseitig, wenn ihr auch gut. Jetzt Hä? okay, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt so scheiße bin, aber dieses Service sagt einfach: Bitte sagt mir, dass das Sp Special Level und die fünfte Welt, dass er ja die letzte Welt ist, Leute. Das ist der letzte Bosskampf vor dem letzten Bosskampf, also der vorletzte Bosskampf, so gesehen, spielt ja haben wir schon gesehen. Kommt, skip. Ich okay, versuche mich jetzt ein wenig mehr zu konzentrieren. Aber seit wann kann Unix Feuer speien? Hm. Und ich habe beide gesehen, ja, ich habe auch wirklich gesehen, dass der Boss aus der dritten Welt nicht der gleiche war wie aus der ersten Welt. Das war ein anderer. Das habe ich jetzt auch gecheckt, Leute. Ist okay. Hat zwar jetzt niemand geschrieben, aber ja, ich habe gecheckt. Ist okay. Ich habe gecheckt. Oh, lord, ich wollte da gar nicht runter. Aber ja, jetzt hat man es beschädigen können, da unten stirbt man. Oh mann! Komm schon, ich habe jetzt keinen Bock zu cutten. Das ist echt lame, wenn ich jetzt den ganzen Bus noch cutten muss. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, ne? dann mache ich es wieder nochmal neu. habe ich echt keinen Bock mehr. Also komm, aufpassen hier. Okay. Erstmal spuckt er mich an mit Feuer. Das ist ja easy. Das ist. Das ist. Ich sag einfach gar nichts mehr, Mann. Ich hab noch keinen Bock mehr. Als ob ich jetzt mein Power-Up verloren habe. Als ob oh, laber doch nicht. Oh Mann. Oh nein, bitte lass das. Bitte lass das. Okay, der eine ist gestorben aus irgendeinem so Grund. Warum auch nicht? Ach so, wenn ich mich berühren, dann sterbe ich ja. Okay, noch einmal Mama. So waren so lange, bis ich Game Over habe, sonst, ja, keine Ahnung. Nach Game Over passiert, bei der überhaupt nichts. Aber das, das ist schon wieder sowas, da frage ich mich, wozu gibt es Game Overs in den Spielen, wenn die einfach überhaupt nichts bringen? wenn ich mein, ja gut, Game Over. Ja, und dann? Ja gut, dann ziehen die Tickpoints für das eine Level nicht mehr. Wow, also, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie echt mega lame, sowas. genau wie ihr das seht. könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr so von allgemeinen so Game-Overs und so haltet. Bam. Weg mit dir. Weg mit dir. Den kann ich sogar mal killen. Oh, lol. Ja, wenn die aber auf diesem roten Teil stehen, dann kann ich die aber schwer killen. Dann wird es schwer. So, zack. der habe ich auch mal down. Habe ich bei diesem attack bei dieser Attacke keine Probleme mit. So. Okay, so jetzt könnte ich hier, kann ich hier abschießen ne? kriegt noch mal ein paar Bo Coins. Zack. Und jetzt BAM! Sonst kommt er auf die Mitte zu, ne? Ja. Und jetzt? Ah, Stampattacke. Oh, okay. Okay, jetzt geht es. mal die gleiche Attacke immerhin sind es nicht die Gegner, die haben mir bisher am meisten Schaden zugefügt. So ich nochmal Feuer. Aber das Feuer ist wirklich easy. Keine Ahnung warum ich vorhin getroffen wurde. Das war eigentlich mega dumm von mir. Jetzt kommen nochmal die Gegner. Na. Ja. So predictable. BAM! Was hat das jetzt? Was macht er jetzt? Kannst du bitte rausgehen? Oh man. Oh man, ich hasse es. Oh man, ich sag dazu einfach gar nichts mehr. wisst, was, was, was passiert ist. Ich hasse es so sehr. Und dich hasse ich auch gestürmen, Mann. Mann, ich könnte so ausrasten wegen gerade. Ich einfach gar nichts mehr dazu. Wow! Wow! Ich mach diese Feuerteile. ich weiß nicht bemerkt Wow, aber jetzt kommt die Rakete wieder. Hui! Komm, du kannst gar nichts. Du bist eine Nullnummer. Genau wie deine anderen Brüder. Du bist nicht mal ein richtiges gerade Du bist ein fucking Onix, Mann. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Farbe der Ed -Boss dann hat. Bon. Du musst keine Attacke hier. Wow, das ist fies. Wow. Aber schön ich kann ja das Feuer abwehren. Irgendwie, ja, dann ist es doch nicht so fies. <lacht> wenn du das Power-Up nicht hast, dann bist du echt. Ja, schon geliefert. Aber na gut, man kann es einfach noch ausweichen. Ist aber schwer. Schätze ich mal. So, weg, weg. Weg. Jetzt kriegst du richtig aufs Maul. Da, geschafft. Wir haben alles. So, da nicht gehen, weil das schippt man einfach. Müsst ihr ja vom letzten Mal. War es letzte Folge überhaupt? Oder war es vorletzte Folge? Na egal, wie auch immer. So, wir sind schon bald jetzt fertig mit dem Display. Müsste cool, zwar auch erwarten. Er war auch zu erwarten, aber ist egal. Ich hoffe, die nächsten Level werden zumindest dafür ziemlich cool. Oh, oh man, ja. Yeah. So, ich glaube, ein Level doch Special Level, das packen wir jetzt noch rein. So, das ist das Bild. Und ja. Ich glaube, das nehmen wir so als von Das passt gut zu meinen Emotionen gerade. Na egal. Drachentöterin, yay! Ich bin Drachentöterin. 4S! Schnell und hektisch. By the way, habt ihr mehrmals gemerkt, dass immer dieser Bug kommt, wenn ich drauf drücke und dann kommt dieses Play-Button, dieser Play-Button nicht. Wenn ich gedrückt halte, ist es wahrscheinlicher, dass dieser Bug auftaucht. Also einmal kurz drücken und dann sollte es klappen. Schnell und hektisch. 4S. Oh, oh mein Gott, das ist dieser, dieser, dieser. Bonus-Schweinchen, bam. Ach so, ist das jetzt das ganze Level? Warte, ich habe nur noch 3 Sekunden! Nein, komm her! Ja! Verdammt, ich habe nur noch 50 Sekunden jetzt, oder? Ja, 50 Sekunden. komm her, du dummes Schwein! Nein! Ich habe das nicht mehr. Fuck, ich sterbe! Nein! Jetzt komm her! Mann! Ach so was geht? <lacht> Letzte Sekunde. Okay Leute, Tipp für euch: Stammvertakke machen. Stammvertakke ist das ist das Ziel, das Schlüssel, ja, nicht das Ziel. Aber hier ist das Ziel. Damn, damn, damn, la la la. Skip da, pida, pida, papa. Stellenkremp wir so Leute fünfte Welt 5.1 heißer Boden komm den machen wir noch in dieser Folge Musik nervt mich mittlerweile so ein wenig sie sind unsichtbare Coins sieht man ja die nehme ich aber mit hab gerade ein wenig bessere Laune was auch gut ist. Wenn man wollen will ja nicht mit schlechter Laune ein Video machen, ne? Ist dann der yeah, nicht so gut. Okay. So, ich habe wieder Angst, dass ich den Stern oder halt den, den ersten na, den ersten Lauchstein halt. Irgendwie verkackt. Irgendwie nicht finde oder so. Das meine ich. Das, das regt mich so auf. Man muss immer warten, bis er gesprungen ist, sonst kann man nicht springen. Was ist das? Ach so, der Stern kommt aber auch so selten mal vor. So, wenn in die Lava kann ich mit dem, glaube ich, nicht. Will ich sie ausprobieren? Würde ich ja ausprobieren. Wo ist der erste Stern? Das kann doch gar nicht sein, dass der erste Stern noch nicht da war. Na gut, kann doch sein. Aber... schon, Ich bin jetzt eh nicht mehr arm. Wenn ich ein gutes Gefühl habe. Damit ich weiß, dass ich hier nicht so passe. Aber nein, nirgendwo so ist er. Hier was? Nö, nur Power Ups, ey. So, hier sind die zwei. Äh, Was sind das für Pokémon? Ne? Na gut, sind eigentlich gar kein Pokémon irgendwie. Mac mit dir. Tschüss. So, sag mir bitte, das ist der erste Stern? Ja, also der erste wäre, Juhu! Juhu! Okay, da ist nochmal ein Stern, der sollte nicht so schwer sein. Schätze ich mal, ja. Na gut, so schwer ist es auch wieder nicht. Aber ganz Zack. Schöne Begrüßung hier in die fünfte und letzte Welt. Aber natürlich machen wir nach der fünften Welt noch die... ...Bonus-Welt. Diese, ne, ihr wisst schon. Die man nur bekommt, wenn man alles sammelt. Warum lasse ich mich treffen? Warum habe ich jetzt kein Power-Up bekommen von dem... Oh, Mann. Das ist doch doof. Und so unfair. Mann, ey, ich zeig das an. Trug. euch. Das ist nicht okay. So, das sag ich meiner Mami. Und mein Vater arbeitet bei Münchkraft. Und der macht dich kaputt. So, krieg ich mal ein power hier? Ich wollte sagen, ja, das Level ist gar nicht mehr so schwer. Ist ganz chillig. Ja, Chili ist auf jeden Fall hier dabei, aber... Chillig ist es nicht. kein Power ups Wo ist der dritte Stern? Der muss aber kommen, oder? So, endlich mal ein Checkpoint. Immerhin. Dann werden wir in der nächsten Folge mit der Welt weitermachen. So, ich glaube Rechts. Hier lang. Mit dem... Oder? Bitte sag mir, ist das, das richtige Weg? Für den Stern? Oder geht's hier weiter? Nee, da ist der Stern! Oh mein Gott, ja. Ja, da ist der letzte Stern. Zieh ich hier raus, schnell weg, hier ja, Mann. Bruder, wo ist mein Pedal? Eigentlich hasse ich ja diesen Bruder muss losnehmen ne? Das ist halt einfach irgendwie nicht wirklich lustig, so. Keine Ahnung. Und sowas wie Ehrenmann finde ich auch nicht lustig, oder cool, oder was auch immer. Wow, fuck! Ich hätte meinen Power-Up gebrauchen können. Ja, weil ich jetzt sterbe. <lacht> noch nicht, noch nicht. Bah, man! Aber dieses, Hör, Bruder, ich brauche mal Pedalo. Keine Ahnung, also das finde ich noch, im Vergleich zu den anderen, noch ganz okay, wenn ich ehrlich bin. Okay. Soll das doch einfach sein? Ja, das, das war einfach. So, und jetzt ab zum Ziel! Ab zum Ziel! Oh ja, ich habe schon mal Hoffnung, dass diese letzte Welt hier ziemlich geil wird. Wenn es euch auch gefallen hat, mehr oder weniger, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei 52, 53, 54 und 5b. Oder mal gucken, wie weit wir es halt schaffen. Und ja, dann haut rein, Leute. Und schönen Tag noch. Tschüssi.